Jedes Unternehmen ist einzigartig. Slogans, Auftreten und die Art und Weise lässt sich zwar von erfolgreichen Betrieben kopieren, bleibt aber immer eine Kopie. Eine Kopie ist immer mehr Schein als Sein und auf lange Sicht nicht erfolgreich. Wie Sie Ihre Einzigartigkeit finden, jetzt im Video. Ehrlichkeit währt am längsten. Wenn Sie es schaffen, Ihre wahren Werte so auf den Punkt zu bringen und glaubwürdig zu kommunizieren, werden Sie langfristig erfolgreich von der Masse sich abheben. Und wie von Zauberhand die richtigen Mitarbeiter und wertschätzenden Traumkunden anziehen. Was eine Vision! Das Was und Wer wird in der Regel in allen Betrieben beantwortet. Hans ist zuständig und Peter macht das. Warum macht Hans das und nicht Peter das? Warum produzieren wir ein gewisses Produkt? Was hat der Kunde davon? Was ist sein Nutzen? Wie schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden? Wofür machen wir das hier eigentlich alles? Auf diese Fragen gibt es, wenn überhaupt, nur recht oberflächliche Antworten. Das haben wir immer so gemacht. Das machen wir seit 50 Jahren so. Warum sollten wir das ändern? Das gibt doch gar keinen Sinn, das zu ändern. Oftmals mit der Angst im Nacken, etwas zu verändern, was dann vielleicht nicht mehr so läuft wie vorher dann aber mit der Zeit eventuell viel besser werden kann, werden hier viele Potenziale verschenkt. Potenziale von Mitarbeitern und auch am Erfolg, Umsatz, Gewinn. Was sind Ihre wahren inneren Werte? Sind Sie eher der Pionier oder der traditionelle? Jeder Betrieb hat seine ganz eigenen Werte, Stärken und Potenziale, die es als Marke glaubwürdig und authentisch verkörpert werden können. Und dann haben Sie ganz schnell eine Antwort auf die Frage, welchen Nutzen, bietet Ihr Unternehmen dem Kunden? Von welchem Problem befreien Sie Ihre Kunden? An welcher Art von Zukunft möchten Sie mitwirken? Und warum ist es so extrem sinnvoll, genau bei Ihnen zu arbeiten? Die meisten kleinen bis mittelständischen Firmen der Handwerks- und Baubranche, mit denen ich zusammenarbeite, wissen zum Start des Projektes Meistermarke auf all diese Fragen keine Antwort. Im ersten Workshop zur Meistermarke klären wir genau diese Fragen. Wer sind Sie? Wer ist Ihr Unternehmen? Was ist Ihre Positionierung? Was sind Stärken und was sind Schwächen? Dieser Workshop geht zwei Tage und findet mit maximal zehn Personen statt. Und zwar nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern aus allen Bereichen. Chef, Abteilungsleiter, Bürokraft, Azubi, bunt gemischt für möglichst viele Ergebnisse. Wollen Sie herausfinden, wer Sie sind, damit Sie Ihr Unternehmen wirklich zur Firmenkultur entwickeln können? Damit Ihre Mitarbeiter so emotional tief mit dem Unternehmen verwurzelt sind, dass Sie keinen großen Wechsel im Team haben? Unter dem Video finden Sie einen Link zu meinem Terminkalender. Tragen Sie sich ein und wir telefonieren ganz unverbindlich über Ihre Ziele und Potenziale und besprechen, ob ich Ihnen mit der Meistermarke auch helfen kann. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Ciao!